Moin, moin Leute, heute mal wieder zu einer Aufnahme und wir spielen ein bisschen Hide and Seek, weil ich was zu labern habe und das ist wieder mein Spielmodus, wo man einfach nur labern kann, weil man sich gut verstecken kann hier und dann einfach nur chillt. Ich muss erstmal hier das Ding finden, damit ich hier gammeln kann. Ich glaube, das war das Haus. Irgendwo konnte man hier hoch. Kann man sich hier entschillen, hier unten auf jeden fall wollte ich erzählen ähm, wie es mir halt so geht also ja ich werde ja ziemlich stark auf Skybones gehatet was auch der grund ist warum ich damals aufgehört habe ich hätte auch gerne noch weiter Skybones gespielt aber mir geht, ging es halt einfach irgendwann auf den sack wie die kleinen kinder irgendwie meinen dass sie irgendwie keine ahnung irgendwelche fakten über mich wissen oder so, dass ich abgehoben sei und sowas. Und sowas wollte ich mir einfach nicht mehr geben. Und deshalb habe ich auch auf uns aufgehört damals. Und ja, das wollte ich euch auch nochmal erzählen. Und zu einer anderen Sache, weil mir irgendwie auch gesagt wurde, dass ich geil bin. Ich habe noch keinen Cent mit YouTube verdient. Also schon mal an der Stelle, fickt euch. Wer das auch immer gesagt hat. Und abgehoben bin ich auch schon mal gar nicht, weil jeder... Ich weiß nicht... Es wäre echt mal nett, wenn ihr euch mal alle melden könntet, die mit mir schon mal im TS waren. Und die sollen mir jetzt mal wahre Worte sagen, ob ich abgehoben bin oder nicht. Weil, keine Ahnung, also ich bin nicht der Meinung, dass ich abgehoben bin, weil ich spreche glaube ich so gut wie mit jedem, der auf mein TS kommt. Und ich glaube nicht, dass es jeder YouTuber macht. Also kann mir keiner sagen, dass ich abgehoben bin. Vor allem, warum sollte ich abgehoben sein? Das sind einfach nur Zahlen. Was heißt Zahlen? Also... Also ich, das ist eine starke Community, klar, aber warum sollte ich mir darauf das jetzt einbilden irgendwie so? Ohne euch wäre ich gar nichts. Ja, deshalb ist meine Frage jetzt auch, ich habe halt ich schon wieder ein, darüber nachgedacht, einfach so zu quitten, weil mir es halt einfach langsam auf den Sack geht, weil man lernt einfach Leute kennen, die dann irgendwie auf einmal dann anfangen, hinter deinem Rücken zu reden oder keine Ahnung, so eine falschen Leute einfach, mit denen ich einfach nichts mehr zu tun haben will. Ich verstehe sowas halt nicht, weil ich bin so ein Mensch, der halt eher loyal ist und irgendwie zu Leuten hält, mit denen man halt so abhängt und ich würde, also allgemein bin ich halt eine Person, wenn ihr mich nicht kennt, dass ich einfach eigentlich so gut wie jeden respektiere, solange ihr auch andere Menschen, ich glaube wir werden gleich darkiert, Ähm, ich jeden respektiere, der auch respektvoll zu anderen Leuten ist, also ist mir egal, ob du dünn bist, dick Klein oder groß, also ich weiß nicht Es ist mir halt egal, aber das Ding ist, dass Trotzdem, obwohl ich so respektvoll Zu anderen Leuten bin, dass ich trotzdem nicht respektiert werde Aber das sind meistens ja diese kleinen Kinder Die, keine Ahnung, sich manipulieren lassen Oder irgendwelche Meinungen übernehmen und kopieren Deshalb will ich einfach mal auch von den Hatern Einfach mal, dass sie in die Kommentare schreiben was genau an mir scheiße ist also einfach schreibt mal alles rein was ihr so über mich denkt keine ahnung ich würde mal gerne darüber diskutieren und dass ihr mal richtige fakten nennt und so nur dass ich Geldgeld -Geld bin und so das sieht nicht weil ich habe verdient kein geld mit youtube ich mache youtube weil es mir spaß macht ich habe damals angefangen weil es ping als fanboy mit dem habe ich früher Skybones gespielt der meinte zu mir dass ich mit äh, youtube anfangen soll dann kam noch bärchen hinzu der auch meinte ja wäre cool wenn du mit youtube anfängst bla bla und die meinten halt zu mir, dass ich anfangen soll und deshalb habe ich angefangen dann habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht und habe immer mehr halt Videos gemacht so einfach so aus Spaß und dann wurden es halt immer mehr und die community ist auch immer mehr gewachsen und es ging schneller als ich gedacht habe ich habe ich hätte nie gedacht, dass ich nur 100 abonnenten bekomme ja und tut mir leid, dass ich schon wieder so ein scheiß Video mache, aber ich bin irgendwie immer noch zur Zeit da kurz davor zu quitten, es tut mir echt leid, aber keine Ahnung. Was sagt ihr denn? Also was wollt ihr denn sehen auf dem Kanal? Es würde vielleicht mir auch helfen, einfach so, keine Ahnung, eure Video-Wünsche, was wollt ihr sehen? Keine Ahnung, wollt ihr lieber wieder, dass ich Skybones anfange? Ich könnte auch wieder eine Episode einfach. Ich könnte einfach just for fun, einfach. Ich würde einfach den kompletten Chat aber aus. Äh, also ausschalten, dass ich den nicht sehen muss, weil ich mich einfach nur über die ganzen kleinen Kinder aufrege, die die ganze Zeit schreiben, Raisin abgehoben, bla bla, Raisin 101, du bist easy, keine Ahnung. Ich kann das gar nicht ab, Mann. Ähm oh, wir haben sogar gewonnen, wir haben die ganze Zeit hier nur gechillt. Auf jeden Fall nice, ich würde sagen, bis zur nächsten Runde. Ich bin jetzt erstmal raus hier und... Zwar geht es auch darum, dass ihr anscheinend mich auch gar nicht richtig kennt und wie alle. Deshalb würde ich mich echt freuen, wenn ihr irgendwie einfach mal Ko äh, Kommentare schreibt und mir Fragen stellt. Also, keine Ahnung, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt und ich mache dann im nächsten Video einfach ein Antwortvideo zu euren Fragen, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Ja. Was wollte ich noch sagen genau schreibt mir einfach mal auch uh, Videoideen wünsche alles in die Kommentare wie ihr wollt dass ich den Kanal entwickle Ja Und einfach noch mal danke weil ich habe irgendwie auch gar nicht so richtig Danke gesagt wie sehr der Kanal sich entwickelt hat weil ich hab, bin damit auch nicht so richtig klargekommen. gekommen Keine Ahnung es hört sich jetzt komisch an aber ich Ich habe damit nicht gerechnet dass es so schnell geht weil ich habe erst vor keine Ahnung, viereinhalb Monaten oder fünf Monaten jetzt äh, angefangen mit YouTube und keine, ich kenne nicht so viele Leute, die so schnell gewachsen sind. Also, ja, ich verstehe es halt einfach nicht, wie man auf so eine Idee kommt, dass man abgehoben ist, weil ich nehme mir extra die Zeit, mache fast täglich Videos für euch, ich antworte eigentlich jedem auf einen Kommentar. Ja, ich nehme mir die Zeit, mit euch in den TS zu gehen. Sagt mir, was ich besser machen kann dafür, dass ich dann nicht mehr abgehoben für euch bin. Ich glaube nicht, dass man irgendwie noch mehr extremer mit der Community und was zusammen machen kann. Weil ich nehme mir schon so viel Zeit. Und ich kriege auch manchmal echt Kopfschmerzen. Das ist jetzt nicht wegen euch so, sondern allgemein nur, wenn ich dann arbeiten war oder so, dann nach noch... Aufnehmen, schneiden und dann noch mit euch reden, gleichzeitig. Keine Ahnung, irgendwie gleichzeitig, was die habe ich. Aber das ist dann alles irgendwie am Stück, ist schon anstrengend und ich wollte es vielleicht jetzt so machen, dass ich dann einen Tag oder so raussuche oder keine Ahnung, immer abends oder so, dann mir Zeit nehme für euch, dann mit euch zu reden oder so, dann dann nur an einem Tag, damit ich nicht dann rund um die Uhr beschäftigt bin, damit mit euch zu reden. Ich mache das zwar gerne, das muss ihr jetzt nicht falsch verstehen, aber ich weiß nicht, das könnt ihr irgendwie nachvollziehen vielleicht, dass man, wenn es denn irgendwie so viele, keine Ahnung, so viele werden, dass es dann auch irgendwann anstrengend ist. Also jetzt alleine mit einem im Channel ist okay, aber manchmal ist es ja auch so, dass irgendwie fünf oder sechs Leute dann irgendwie auf einmal im Channel sind und alle durcheinander reden und... Ja, das wird dann irgendwann auch anstrengend. Was wollte ich denn noch alles ansprechen? Allgemein geht es mir zurzeit nicht so gut. Ich weiß nicht, habe ich glaube ich noch nie gesagt, aber geht mir einfach nicht so gut, weil... Hat auch private Gründe und... Ja. Dann auch noch die ganze Zeit beleidigt werden, ich habe zwar immer ignoriert, aber das fuckt einen natürlich schon ab, wenn man die ganze Zeit irgendwie nur hört, ja, abgehoben, Brazen abgehoben, ja, äh, keine Ahnung, Gategeil, arrogant, was wird denn noch alles gesagt, keine Ahnung, die ganzen Sachen halt, die mir an den Kopf geworfen werden, da denkt man auch schon immer drüber nach, wieso macht man diese Scheiße, dieses Spiel, ja und dann wird immer gesagt, ja, Brazen, du bist schon 20, waren viel zu Minecraft, ja und deshalb habe ich auch darüber nachgedacht, einfach, keine Ahnung, einfach aufzuhören mit dem Kanal, weil, <lacht> keine Ahnung, wer bestimmt denn, wie alt man sein muss für ein Spiel? Das ist, klar, es ist ein Blockspiel, aber wenn es einem Spaß macht, warum muss man denn mit 20, keine Ahnung, Call of Duty oder so spielen? Wenn es, keine Ahnung, wenn Minecraft einem mehr Spaß macht, warum soll man es denn nicht spielen? Das ist doch eigentlich legitim. Also. Aber es ist ja deren Sache, wenn sie halt meinen, dass man das nicht mit 20 spielen darf. Also, stellt mir eure Fragen in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fangt an nachzudenken, bevor ihr Kommentare schreibt oder allgemein irgendwas im Internet präsentiert. Irgendwie. Weil ich weiß ganz genau, dass ihr kleine Hosenscheißer seid. Also jetzt nicht alle, ich meine jetzt äh, nur auf die Leute bezogen, die irgendwie Scheiße im Internet verbreiten müssen. Denkt einfach mal nach, was ihr schreibt. Ne? Und nicht einfach irgendeine Kacke. Weil... Keine Ahnung, ihr kennt diese Person nicht mal. Mir wurde letztens geschrieben und wie, ja, in den Videos bist du total nett brazen, aber in real life bist du total arrogant und scheiße. Arrogant und Scheiße wie. Äh, was? Ihr kennt mich nicht mal im real life. Wie kommt ihr auf so eine Scheiße? Naja egal, haut da rein. Ciao. <lacht>